music Mein Name ist Beatrice Haberger, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und mache aktuell meinen Bachelor in Pflegewissenschaften. Ja, in dem Beruf bin ich so ein bisschen reingestolpert. Ich war ein bisschen planlos nach meinem Abitur. Allerdings hatte ich sehr viele Verwandte, die im Krankenhausbereich tätig waren. Und in meiner Familie hat man auch ganz gerne Krankenhausserien geguckt. Und dann dachte ich mir, gut, dann probierst du mal Pflege aus. Das ist so ein Gegensatz, der mir immer wieder mal auffällt. Ich meine, diese Umfrageergebnisse, dass die Pflege einen guten Ruf genießt, die sind ja jetzt soweit nicht neu. Allerdings hat man dann so im Berufsalltag oder auch außerhalb des Berufsalltags aber auch immer wieder das Gefühl so, okay, so in Sachen Fachwissen und Kompetenz traut man dann Pflegekräften dann doch nicht so viel zu. Das größte Vorurteil wurde halt damals von Norbert Blüm geprägt, dass er irgendwie sagte, pflegen kann jeder. Das ist nicht so. Ich meine, die, ja, die Entwicklung zeigt ja eigentlich auch, ne, dass es ohne Ausbildung kannst du eigentlich keinen Pflegebedürftigen vernünftig versorgen. Und ein weiteres Vorurteil ist, dass er dieses Hegen und Pflegen, ach, das ist ja so, so eine angeborene Frauensache irgendwie und das ist halt einfach unsinnig. Es ist... Ja, wenn ich einen Menschen kompetent und korrekt pflegen will, dann brauche ich einfach äh, das notwendige Fachwissen einfach auch, damit der Pflegebedürftige hier ja auch ne, die notwendige Pflege bekommt, die er tatsächlich auch braucht. Ähm, ich wünsche mir zum einen, dass einfach mehr Wertschätzung und Anerkennung für das, was meine Kolleginnen und ich tagtäglich tun, und auch für das, was pflegende Angehörige tagtäglich tun. Ja, ich wünsche mir auch ein besseres Image für die Pflege, einfach mal weg vom, vom billigen Hilfsarbeiterjob hin einfach, ja, zu einem Beruf mit, mit Fachwissen und Kompetenz und einer Expertise. Ich meine, mittlerweile hat man auch in Deutschland die Möglichkeit, in Pflegewissenschaften zu promovieren. Weiterhin wünsche ich mir, dass Pflege einfach auch besser finanziert wird in Deutschland, damit Arbeitgeber auch einfach in gut ausgebildetes Personal investieren können. lange Zeit habe ich Twitter eher privat genutzt. Mittlerweile nutze ich Twitter auch zum Austausch mit Kolleginnen oder Aktivistinnen auch, ne, um diese Missstände auch ein bisschen angehen zu können und gleichzeitig auch um all jene, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, auch für diese Themen zu sensibilisieren.